Der Blickwinkel-Kunde-Club ist zauberhaft. Manchmal gibt es Situationen im Leben, die uns aus unserer Sicht vor ein echtes Rätsel stellen. Im Blickwinkel-Kunde-Club triffst du Unternehmer aus den unterschiedlichsten Branchen. Unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven. Und so wird das, was aus unserer Sicht vielleicht im ersten Moment unmöglich erscheint, aus einer anderen Perspektive betrachtet, ganz einfach und logisch. Du bekommst Ideen, Schritt-für-Schritt-Erklärungen und Inspirationen, auf die du vielleicht selber gar nicht gekommen wärst. Ich bin das beste Beispiel dafür. habe mir schon viele Ideen und Anregungen auf den Clubabenden mitnehmen können. Somit ein dicker Daumen nach oben und hoffentlich sehen auch wir uns bald im Blickwinkel-Kunde-Club. Dir gefällt der Blickwinkel-Kunde-Podcast?